Okay, genau, so, ähm, dann fangen wir mit dem Thema an, das Thema heißt ja, wie man ähm, eine E-Mail auf Deutsch schreibt und es gibt einige Unterschiede im Vergleich zur englischen Sprache, die ich heute ansprechen möchte, äh, die ich nämlich dann auch in äh, den E-Mails sehe, die ich selber bekomme. Und ich möchte schon im Voraus sagen, das ist jetzt ähm, kein Workshop, wo ich euch beibringe, wie man äh, die TELC B2 oder B1 Prüfung schafft. Da gibt es nämlich auch so eine, ähm, so eine Aufgabe, wo man eine E-Mail schreiben muss. Darum geht es hier nicht. Hier geht es um normale alltägliche Situationen wenn man mit seinen Freunden, mit seinen Kollegen oder mit Professoren, je nachdem, ähm, schreibt. So, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ähm, dann machen wir weiter. Also erstmal, bevor man eine E-Mail schreibt, ähm, ist es super wichtig, ähm, diese Fragen <lacht> oder diese Anmerkungen durchzugehen. Und zwar ähm, in Deutschland ist es wirklich üblich, E-Mails zu schreiben. Ich weiß, dass es in anderen Ländern, wie zum Beispiel in meinem Heimatland, in Russland, eh übers Telefonieren geht. Man ruft dann die Person an, wenn man mit jemandem sprechen möchte oder Informationen braucht. In Deutschland ist es eher unüblich, wenn das keine Behörde ist. ja. Ähm, deswegen äh, würde ich sagen, dass man unbedingt E-Mails ähm, in Deutschland, äh, man muss unbedingt lernen, E-Mails zu schreiben, weil man in Deutschland ganz viele davon bekommt und auch selber schreibt. So, dann ähm, ist es auch äh, deswegen üblich, dass fast jeder Erwachsene eine E-Mail-Adresse besitzt. Ähm, auch ältere Menschen, ja, ich weiß, in anderen Ländern ist es auch eher unüblich. Ähm, und ähm, wenn man dann zum Beispiel ähm, seinen Kollegen eine E-Mail schreiben möchte oder offiziell, jetzt nicht an Freunde, dann ist es wichtig, dass man auch eine seriöse E-Mail verwendet. Ja, also nicht so dann sonnenschein ähm, gmail.com. Oder dann so Pupsi oder solche Sachen. Ne? Das geht eher nicht. Das sieht dann unseriös aus. Und viele haben ja eh E-Mails von der Firma, in der sie arbeiten. Also am besten verwendet man auch diese. Und was noch wichtig ist, ich weiß jetzt nicht, nach welchem Algorithmus die Programme arbeiten, die E-Mails checken. Aber sehr oft äh, landen dann die E-Mails äh, im Spam-Ordner und dann sieht man sie nicht. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall raten, wenn ihr auf irgendeine wichtige E-Mail wartet, schaut bitte im Spam-Ordner. Ähm, wahrscheinlich äh, ist die E-Mail dann da gelandet. So. Dann ähm, kommen wir ähm, zum Thema, also wie, wie sieht eigentlich, wie ist äh, der Aufbau na, von einer E-Mail? Und ähm, ich habe hier ein Beispiel von meinem E-Mail-Programm genommen, aber es ist mehr oder weniger immer das Gleiche. Ähm, Erstmal schreiben, also, ähm, der, also ähm, zuerst gibt man an, an wen man schreibt. Ja, das ist die Person wen, äh, wer oder welche meine E-Mail erhalten soll. Dann steht hier Kopie oder manchmal steht da auch CC, also auf Englisch CC. Ähm, das bedeutet, dass äh, die Personen, die hier in Kopie stehen, bekommen die gleiche E-Mail und sehen auch, wer noch diese E-Mail bekommen hat. Ja, das ist sehr wichtig, wenn man zum Beispiel an einem Projekt arbeitet und da sind mehrere Leute involviert, dann setze ich diese Person ins CC und damit zeige ich, für dich und für dich wäre diese Info auch interessant. Oder wenn ich zum Beispiel einen Kontakt herstellen möchte, dann setze ich die Person auch ins CC, also auch in die Kopie sozusagen. Hier muss man aber aufpassen, weil wenn das jetzt zum Beispiel eine E-Mail an, keine Ahnung, an mehrere Leute, die sich nicht kennen geht und vielleicht manche wollen gar nicht, dass die anderen meine E-Mail-Adresse kennen, weil das ja schon ähm, eine private Information ist, dann sollte man es nicht äh, hier schreiben, sondern in der Blindkopie. Oder manchmal schreibt man, also... Steht da manchmal BCC. Ja, ich schreibe das nochmal in den Chat. Also CC ist normale Kopie und BCC ist diese Blindkopie. Und ähm, sie unterscheiden sich in dem, ähm, wenn ich hier zum Beispiel eine E-Mail-Adresse reinschreiben würde, dann sehen die anderen Empfänger nicht, wer noch diese E-Mail bekommen hat. Ja, und das ist aus Datenschutzgründen sehr wichtig. Besonders, wenn man an eine, ja, an eine große Gruppe eine E-Mail schreibt, die sich gegenseitig nicht kennen und vielleicht auch nicht wollen, dass die anderen äh, meine E-Mail-Adresse erfahren. Ja, als Beispiel kann ich euch sagen, äh, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail an meine StudentInnen schreibe und da sind mehrere StudentInnen, die vielleicht in einem Seminar sind, aber nicht unbedingt sich gut kennen, dann werde ich, in, also da wo ansteht, ja an wen das geht, das würde ich sogar an meine E-Mail-Adresse schicken. Und alle anderen würde ich in die Blindkopie dann auch reinschreiben, sodass alle, Entschuldigung, sodass alle diese E-Mail bekommen, aber keiner weiß, wer noch diese E-Mail bekommen hat. So äh, Betreff ist auch super wichtig. Äh, Betreff ist immer m, Stich Stichpunkt, ja also ein Thema. Worum geht es eigentlich in dieser E-Mail, damit man das schnell sortieren kann. Ähm, es gibt ja bei vielen Firmen so eine Infoadresse, dann info@ äh, bei uns zum Beispiel open-deutsch.de und wenn äh, man an diese E-Mail-Adresse etwas schickt, dann ist es ja nicht persönlich. Also das ist ja dann, das geht dann an die Firma sozusagen und dann muss man schauen, okay, an wen wurde eigentlich geschrieben. Und da ist es wichtig, wenn das zum Beispiel eine große Firma ist und ihr seid Kunden, ja, zum Beispiel von Telekom oder von davon und ihr wollt euren Vertrag kündigen, dann schreibt ihr. Kündigung, Handyvertrag, dann wissen Sie sofort, ah, okay, das ist an die Kündigungsabteilung und dann eure Kundennummer am besten, damit man euch gleich zuordnen kann. So, und äh, von ist natürlich dann meine E-Mail-Adresse. Ja, also wer schreibt, ähm, warum gibt es diese Auswahl? Ich schreibe ja immer meine eigenen E-Mail-Adressen, ja, ist eigentlich unlogisch, aber ähm, das nutzen wir, wenn wir mehrere E-Mail-Adressen haben. Und dann aussuchen können, von welcher E-Mail-Adresse das verschickt werden soll. Von meiner Arbeits-E-Mail-Adresse, von meiner privaten E-Mail-Adresse und so weiter. Genau, also wie gesagt, wenn ihr dann Fragen habt, dann schreibt sie einfach in den Chat. Ich äh, gucke mir das Ganze dann nochmal an und werde sie dann beantworten. Ja? Ansonsten könnt ihr natürlich am Ende auch eure Fragen stellen. So, das sind die allgemeinen äh, Informationen. Jetzt kommen wir zum Aufbau einer E-Mail. Ähm, eine E-Mail ist eine Textsorte. Und eine Textsorte hat immer <lacht> einen eigenen Aufbau. Hier seht ihr, äh, als erstes gibt es eine Anrede. Also an wen schicke ich diese E-Mail. Dazu kommen wir noch später. Aber das ist dann quasi der Anfang meine E-Mail. Dann gibt es eine Einführung. Das äh, ist dann der erste Teil der eigentlichen E-Mail und wichtig ist, nach der Anrede braucht ihr ein Komma und dann Leerplatz. Ja, also das muss auch ähm, rein optisch gegliedert sein. Sonst äh, kommt dann alles so ein bisschen zusammen und äh, man kann es nicht so richtig lesen. Und was auch super wichtig ist, hier steht ein Komma und dann fangen wir den nächsten Satz an. Hier mit einem kleinen, Buch, mit einem kleinen Buchstaben. Warum? Weil das eigentlich dieser Satz ist, den wir vorantreiben. Also hier steht immer ein kleiner Buchstabe, außer bei Nomen. Wenn ich jetzt dann schreibe, keine Ahnung, Tisch als, als erstes Wort, dann wird es natürlich mit einem großen T geschrieben, weil man alle Nomen groß schreibt. In diesem Fall aber ist es kein Nomen, deswegen habe ich das klein geschrieben. So, das war dann die Einführung. Und danach kommen dann auch unterschiedliche Absätze, je nachdem, wie viele Ideen ich habe. Jede Idee, eine große Idee, ja, ähm, wird in einem Absatz, ähm, in einen Absatz gepackt. Und es können dann mehrere Ideen sein. Ähm, die müsst ihr dann aber auch ja, optisch kennzeichnen. So. Ähm, am Ende meiner E-Mail habe ich noch einen Schlusssatz. Äh, also Beispiele werdet ihr von mir noch bekommen. Aber hier ist es ein, dass ich mich freue, dass die Person zum Beispiel unsere Sprachschule besucht. Ja? Ähm, und hier wäre es auch wichtig für euch zu verstehen, wenn ihr euch, ähm, wenn es jetzt eine formelle E-Mail ist an eine Person die ich sieze, dann muss ich dieses Sie äh, immer groß schreiben. Das Pronomen hier und hier und es darf nicht sein, dass ihr hier mal groß geschrieben habt, hier groß geschrieben habt und hier auf einmal klein. Das geht dann nicht. Ja? Also wenn das schon eine formelle E-Mail ist, dann bitte überall dieses Sie groß schreiben. So, äh, was beim Aufbau noch wichtig ist, nach dem Schlusssatz kommt dann meine Grußformel. Und hier müsst ihr wieder Platz lassen. Und ähm, nach der Grußformel mit freundlichen Grüßen steht kein Komma. Das ist nicht so wie im Englischen. Im Deutschen stellt man hier kein Komma. Und wenn ich sehe, dass jemand hier eine, ein Komma gesetzt hat, dann verstehe ich, welche, dass die Person wahrscheinlich Englisch zuerst gelernt hat. <lacht> ja? Gut, und da ich die Person hier gesetzt habe, also eine höfliche Anrede, schreibe ich am Ende auch mein Vor- und Nachname. So, das ist der allgemeine Aufbau. Erstmal Anrede, Komma. Platz lassen, kleiner Buchstabe, <lacht> Absatz, Absatz, Absatz, <lacht> Schlusssatz, Platz lassen und die Großformel ohne Komma. Das ist super wichtig. So, dann gehen wir weiter. Ähm, zuerst müssen wir ja entscheiden, welche Anrede ich benutze. Und das entscheide ich, nachdem ich diese Fragen beantwortet habe. Also erstens, kenne ich die Person oder Personen? Wenn ja, also wenn nein, dann ist es auf jeden Fall die höfliche Anrede. Also sie groß geschrieben. Wenn ja, dann muss man überlegen, wie gut ich diese Person kenne. Ist das ein Freund oder eine Freundin von mir? Oder ist es einfach nur eine Person, die ich ein paar Mal gesehen habe, die ich aber trotzdem sitzen muss? Dann ähm, muss man sich fragen, ob die Person einen höheren Status hat. In dem Fall meine ich jetzt die Hierarchie, zum Beispiel an der Universität, Professor, Student. Oder in einem Unternehmen, Vorgesetzte und Mitarbeiter. Also nicht in allen Unternehmen ist es so. Aber in manchen gibt es noch diese starre Hierarchien. Genau, da werde, ich auch in also, da werde ich dann auch dementsprechend entweder duzen oder sitzen. So, dann muss ich auch überlegen, was sagen denn andere Personen? Sitzen Sie diese Person oder dutzen Sie sie? Ein Beispiel unter Kollegen. Manche Kollegen sitzen sich und sagen dann Frau Aktas zum Beispiel zu mir. Und äh, in manchen Firmen oder Organisationen ist es eher üblich, die Person zu dutzen. Dann sagen sie einfach Olga zu mir. Ja, und ich kann dann sagen, ja, Vicky oder Alpine das ist dann ähm, auch üblich. Also, wenn ich nicht genau weiß, dann höre ich zu und schaue, was, was sagen denn die anderen neben mir. Genau, und dann, was noch wichtig ist, um hier zu entscheiden, ob die Person selbst, an die ich schreibe, wenn ich sie kenne, ob diese Person mich duzt oder sieht. Ein Beispiel, ähm, wenn die Person sie euch immer sieht, dann will sie wahrscheinlich auch selber gesitzt werden. Das ist dann auch zu beachten. Und äh, hier kommen wir jetzt zu den Anredeformeln. Zum Beispiel, ähm, wenn ich weiß, an wen diese E-Mail jetzt, äh, wenn ich nicht weiß, an wen diese E-Mail geht, zum Beispiel ich schreibe ähm, eine Kündigung. Ja, ich kenne ja keine Person bei Telekom oder bei Vodafone, sondern ich schreibe allgemein. Äh, dann schreibe ich sehr geehrte Damen und Herren. Das funktioniert immer. Ja, ähm, und wenn ich aber die Person kenne, sie aber sitze, dann sage ich, sehr geehrte Frau und dann wichtig Nachname, also sehr geehrte Frau Müller. Wenn man sieht, dann benutzt man immer den Nachnamen. Oder sehr geehrter Herr Professor Dr. Schmidt. Und hier ist es wichtig, wenn jemand einen Titel besitzt, so wie Doktor oder Professor, dann muss man alle Titel angeben. Ja, also... Andersrum wäre es ja viel zu schade, wenn man fünf Jahre seines Lebens für eine Doktorarbeit, eine Doktorarbeit verbracht hat, dass man das nicht nutzt. Oder wenn man dann für einen Professortitel noch länger an einer Universität gearbeitet hat, dann muss man das wirklich ehren <lacht> ja und alle Titel angeben. So, ähm, wenn diese E-Mail oder wenn eine E-Mail an mehrere Personen geschickt wird, dann schreibe ich den, alle Nachnamen, an die ich jetzt schicken, die E-Mail schicken möchte, damit ich sie alle anspreche. Zum Beispiel, sehr geehrte Frau Müller, sehr geehrter Herr Schmidt. Und die Reihenfolge also warum steht zum Beispiel Frau Müller oben und Herr Schmidt unten, das hat nichts mit Gender zu tun, dass man Frauen, also Ladies first, ja, also hier funktioniert diese Regel nicht, normalerweise hängt es damit zusammen, wer welchen Status hat, ja, also wenn es zum Beispiel ein Vorgesetzter ist, dann steht er dann ganz oben, dann Projektleitung, dann vielleicht Mitarbeitende. Das, ähm, ist dann auch wichtig zu beachten. Ähm, genau, das waren jetzt äh, formelle Anrede äh, formell. Und jetzt kommen wir zu. Achso, Entschuldigung, ich habe eins überflogen. So, und jetzt kommen wir auch zu einer sehr interessanten Art. Das ist eine halbformelle. Anrede. Und äh, das steht dann zwischen formellen und informellen. Also, informelle ist, wenn ich jemanden duze, wenn es ein Freund und eine Freundin von mir ist. Und formell, wenn ich die Person sitze, ja, ein Professor zum Beispiel. Und dazwischen gibt es noch halbformell. Ähm, ich weiß nicht, also, ich glaube, im Englischen gibt es das sogar gar nicht. Ähm, aber im Deutschen gibt es das. Und das benutzt man. Wenn ich jemanden kenne, die Person ist aber, wie soll ich sagen, kein, kein Freund oder keine Freundin von mir, ähm, dann sitze sie ich die Person, gehe aber eine Stufe drunter, also ich schreibe dann nicht sehr geehrte Frau ne, oder sehr geehrter Herr, sondern ich schreibe dann Liebe Frau und Nachname. Ja. Ein Beispiel, ähm, wann schreibt man mir, liebe Frau? Zum Beispiel, wenn ich mit jemandem, den ich nicht kenne, schon drei, vier, fünf Mal geschrieben habe, vielleicht sogar telefoniert, dann würde die Person mir, liebe Frau Aktasch, schreiben. Weil wir uns schon einigermaßen kennen, also diese sehr geehrte Frau Aktasch ist schon zu formell, aber wir sind auch keine Freunde. Dann ist man in dieser, ja, in diesem Zwischenstopp, ja, diesem halbformellen Brief gelandet. Und hier wieder das Gleiche. Ich benutze den Nachnamen, weil das ja offiziell ist, ja. Aber trotzdem schreibe ich dann Liebe Frau oder lieber Herr. Und wenn die E-Mail dann an mehrere Personen geschickt wird, dann wieder das gleiche Spiel. Liebe Frau Müller, lieber Herr Schmidt wenn ich beide Personen gut kenne. So, und jetzt kommen wir dann äh, zum letzten Fall. Ähm, das ist dann äh, informelle Anrede. Das bedeutet, dass ich die Person sehr gut kenne. Ähm, wir treffen uns wahrscheinlich auch öfters mal. Das ist ein, das kann eine Kollegin sein oder ein äh, Freund oder eine Freundin von mir. Und wie ich schon sagte, im Deutschen ist es üblich, E-Mails zu schreiben. Natürlich kann man auch eine schnelle WhatsApp-Nachricht schreiben. Aber manche, wenn sie lange WhatsApp-Nachrichten vermeiden wollen, schreiben dann einfach eine E-Mail. Das ist nicht unüblich. Und dann schreibt man Liebe, aber Vorname. Und wenn ich den Vornamen benutze dann zeigt es, dass wir jetzt in dem Informellen sind. Also ich wäre dann nicht Liebe Frau Aktas, wie vorher, im äh, halbformellen Brief, sondern Liebe Olga. Man benutzt meinen Vornamen. Und das ist der große Unterschied zu den beiden äh, Folien davor. Genauso wie Lieber, Marc oder Hallo Marc. Man kann einfach Hallo oder Hi schreiben. So, wenn die E-Mail dann an mehrere Personen geschrieben wird, wieder liebe Melanie, lieber Marc und hier seht ihr auch, ich habe das nebeneinander geschrieben und nicht untereinander, weil das dann auch üblich ist in solchen informellen Briefen, also dass man das nicht untereinander, sondern nebeneinander schreibt. So, das war unsere Anrede, das ganz Erste, was wir dann gesehen haben im, äh, im Beispiel, äh, in der Beispiel-E-Mail. Danach stellt ihr bitte ein Komma, Lehrspace also äh, Leerplatz und dann kommt die Einleitung. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, wie man eine E-Mail einleiten kann. Entweder man antwortet auf eine E-Mail. Ja, also jemand hat mir geschrieben und ich antworte darauf. Oder ich schreibe jemandem. Und äh, wenn es eine Antwort auf eine E-Mail ist, die mir zugesendet wurde, dann kann ich schreiben, vielen Dank für Ihre E-Mail oder für Ihre Anfrage, sehr gerne sende ich Ihnen etwas oder schön, von, äh, wieder von Ihnen zu lesen. Das ist dann meine Reaktion auf etwas. Ähm, wenn das jetzt ein Erstkontakt ist, das bedeutet, ich schreibe der Person, dann gibt es andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, wenn mir jemand diese Person empfohlen hat, mh, keine Ahnung, jemand, äh, ich glaube, wer, jemand von euch hat mir erzählt, ich glaube Sabrina, was weißt du, ne, dass du Übersetzungen machst. Ja? Und jemand hat mir gesagt, du, wenn du eine Übersetzung brauchst, dann kannst du Sabina kontaktieren, sie macht das. Und dann kann ich äh, Sabina schreiben, ja, Sabina, ähm, Du wurdest mir, oder natürlich würde ich dann den Nachnamen äh, nehmen, ja, ich will jetzt das Datenschutzgründen nicht nehmen, aber ich werde dann sagen, zum Beispiel Frau Müller, sie wurden äh, mir äh, von Herrn Mayer im Zusammenhang mit äh, irgendwas empfohlen. Ja, das, äh, das würde dann gehen. Oder was auch jetzt während Corona-Zeit sehr oft und gerne genutzt wird, oh, Entschuldigung, Oh. So, ich hoffe, meine E-Mail erreicht Sie bei bester Gesundheit. Ja, besonders am Anfang der Pandemie äh, habe ich solche E-Mails bekommen, ähm, dass man dann schon im Voraus checkt, ob es der Person gut geht oder nicht. Genau, das sind aber jetzt nur ein paar Beispiele. Natürlich könnt ihr das ähm, so machen, wie ihr wollt. Das sind ja nur, ja, so... Anstöße, wie man das machen könnte. Und übrigens, ihr müsst das Ganze nicht äh, mitschreiben, ich kann euch dann später Folien zuschicken, ja, dass äh, ihr dann die Zeit zum Zuhören auch nutzen könnt. So, oder noch besser, ich kann dann die Folien da, wo ihr euch für diese Veranstaltung angemeldet oder registriert habt, da werde ich die Folien dann hochladen, sodass ihr sie dann selbstständig auch äh, runterladen könnt. Genau. So, äh, dann, also das war jetzt die Einleitung. Danach äh, kommt dann quasi der Text, je nachdem, was ihr schreiben könnt. Dafür habe ich leider keine Beispiele. Oder was heißt leider? Es geht einfach nicht. Für alles hat man keine Beispiele. Wichtig ist nur, dass ihr dann nicht vergesst, diese Informationen in Absätze zu packen, wenn da ein neues äh, Teilthema angefangen wird. Und danach kommen wir zum Schlusssatz, ja, dafür gibt es äh, solche Vorlagen und äh, bei dem Schlusssatz ähm, handelt es sich ähm, um einen Satz, wo man sich entweder bedanken möchte für etwas, was die Person dann für dich macht ähm, oder äh, wie hier, ähm, dass man hofft, dass man jemandem weiterhelfen konnte, falls das eine Anfrage war oder wenn man jetzt, wenn das eine lange E-Mail war, dann kann man das kurz zusammenfassen, was man eigentlich von der Person jetzt haben möchte. Oder man wünscht dann der, der Person viel Erfolg. Oder was ich dann sehr gerne nutze, wenn ich von jemandem etwas haben möchte, dass ich dann am Ende nochmal schreibe, vielen Dank im Voraus. Ja, und äh, nach diesem Schlusssatz kommt dann auch die Grußformel. Äh, wichtig ist nach dem Schlusssatz nochmal Platz lassen zwischen dem Schlussplatz, äh, Mann, Schlusssatz und der Grußformel müsst ihr dann wieder Platz lassen. Und ähm, Grußformeln gibt es auch je nachdem, ob, ich, ob das ein, ähm, eine formelle E-Mail ist, eine halbformelle oder informelle E-Mail. Hier habe ich ein paar Beispiele für euch hinterlegt, was immer geht mit freundlichen Grüßen. Ja, das funktioniert immer hundertprozentig, egal an wen ihr schreibt. Bei formellen und halbformellen E-Mails kann man auch noch viele beste oder sogar, sogar sonnige Grüße schreiben. Das ist dann ein bisschen verspielt, aber trotzdem aktuell und viele schreiben das, wenn das Wetter wirklich gut ist. Nicht so wie in Berlin heute oder die ganze Woche davor. Ich konnte das nämlich nicht nutzen. Und dann, man schreibt dann viele Grüße und wichtig, Vor- und Nachname. Das ist dann bei den formellen und halbformellen E-Mails üblich. Bei informellen E-Mails, wenn ich jetzt an eine Freundin von mir schreibe oder an einen Kollegen, dann kann ich einfach liebe Grüße schreiben oder das sogar abkürzen, ähm, einfach LG oder einfach Gruß und mein Vorname, ja, also liebe Grüße und Olga. Das wäre dann die Variante für den informellen Brief oder E-Mail. Und hier ist auch wichtig, wenn ich zum Beispiel an jemanden eine formelle E-Mail schreibe und schreibe, sehr geehrte Frau Müller und dann bla bla bla bla bla bla bla. Die Person antwortet mir aber viele Grüße und dann, keine Ahnung, äh, Melanie. Ja, wenn die Person in der Grußformel nur ihren Vornamen benutzt, dann ist es für mich ein Signal, die Person will eigentlich gedutzt werden und nicht gesiezt. Sonst würde ja die Person ihren Vor- und Nachnamen schreiben. Es klingt jetzt erstmal kompliziert, aber ihr werdet es schon sehen. Wenn ihr nur Vornamen seht, dann duzen. Wenn ihr Nachnamen seht, dann sitzen. Genau, das war dann die Großformel und damit sind wir schon am Ende. Der, der Präsentation und jetzt äh, würde ich dann auch die Aufzeichnung stoppen und ihr habt dann natürlich auch Zeit, um mir eure Fragen zu stellen.